Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin hier in Augsburg bei der Rocket Factory Augsburg und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, oder? Mal Maske anziehen. Ich bin hier mit Ibrahim, ich bin hier eingeladen. Genau. Und Ibrahim zeigt mir jetzt die Rocket Factory. Genau. rein in die Stuhl. Wir sind ja kürzlich, kürzlich erst hergezogen. Wir waren davor im Technologiezentrum Augsburg, das war eine Art Inkubator für Startups. Sehr gut, als Startup ist das super, weil du gehst rein, du hast Büroflächen, du hast die komplette Infrastruktur, du steckst das Kabel in die Dose, du hast Internet. Es ist alles super, du kannst sofort loslegen, was wir auch gemacht haben. Die Sache war halt so, nach dem natürlichen Zyklus sind wir der ganzen Sache jetzt so ein bisschen entwachsen. Wir sind größer geworden, wir haben mehr Fläche gebraucht, auch mehr Fläche für Hardware hauptsächlich. Die Büroflächen waren zwar ausreichend, aber der Shopfloor war begrenzt. Super Setup drüben, aber... Es war zu klein für uns. Das heißt, der nächste Step war wirklich, ich sage mal, Rocket Factory Augsburg. In Augsburg sind wir, das ist abgehakt. Jetzt haben wir eine Fabrik, das heißt Factory ist auch abgehakt. Der nächste Schritt ist Rocket, die Rakete und daran arbeiten wir. Hier ist das Schöne, wir haben wirklich sehr viel Platz. Wir sind auch noch gerade dabei, viele Sachen noch auszubauen, weil es ist wie wenn du von einem Einzimmer-Apartment in ein Schloss ziehst. Du hast auf einmal so viel mehr Platz und da ist es... Ja, da ist es manchmal schwierig zu sagen, hm, wo tue ich das alles hin, wie nutze ich das aus. Und wir sind gerade dabei, die Kapazitäten auszubauen, genau, ich kann euch gerne ein bisschen rumführen, das ist hier der Lagerbereich, ich würde sagen, ein wenig unspektakulär. Ähm, genau, ich muss so ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht zu sensitive äh, Sachen zeige, vielleicht von der weiten Entfernung, ähm, Juan arbeitet an einer Engine-Testbox, das ist die nächste test die wir nach Schweden schicken, das ist gut, wir haben mehrere solche Boxen, da schließen wir alles an, äh, schicken das nach Schweden, die bauen das da ein, sozusagen in den Teststand wird das reingeschoben, äh, verbinden alle Leitungen und können los testen. Das, was getestet wurde, kommt zurück, wir analysieren die ganzen Materialien, die ganzen Komponenten und bauen ein neues Triebwerk ein, bzw. neue Komponenten ein und schicken das wieder hoch. Das ist das Modell unserer, äh, unseres Hauptstufenantriebs, äh, ein, ein, ein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 Genau, da testen wir Elektronikbauteile, weil die Sache ist ja so, dass die Rakete bzw. die zweite Stufe, die fliegt ja ins Vakuum und die dritte Stufe auch. Und da ist es so, dass bei Elektronikbauteilen man testen muss, wie die Wärmeableitung ist. Weil hier auf, auf, auf, auf Meeresniveau hat man Luft, hat man Atmosphäre, das heißt, die Hitze, die in den Bauteilen erzeugt wird, kann durch Konvektion, also durch Luftmoleküle, kann die abtransportiert werden. So im Vakuum hat man das nicht, da hat man nur Strahlung. Das kann nur über Strahlung sozusagen abgegeben werden. Und da testen wir die Elektronikbauteile, wie sie im Vakuum arbeiten oder ob es da Probleme gibt. Genau, das testen wir in so einer Vakuumkammer. Das nennt man T-Rack-Test, Thermal-and-Vacuum-Test. Genau, die meisten Teststände sind in Betrieb, sind gerade nicht da. Das ist ein gutes Zeichen. Genau, und das ganze spannende Zeug sitzt eh in Schweden. Die Sache ist, dass viele Sachen, die erhältlich sind, eigentlich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 Und dann testen. Wir kaufen keine space rated komponenten sondern wir machen das selber. Und dazu gehört halt auch ein Vakuumtest. Das sind unsere Stahldrume für, ähm, für die Hauptstufe, die bald kommt. Wir haben da ein Projekt mit der ESA, das ist das TSDS-Projekt. Das war die erste Runde des Micro-Launcher-Wettbewerbs. Wir haben entschieden, dass wir einen erststufen bauen möchten und keine kleineren Systeme entwickeln, sondern wir wollen einen Demonstrator, der wird ungefähr 15 Meter lang, vielleicht ein bisschen länger. Und das sind diese Domkappen. Die hat man beim Opening gesehen, dass da geschweißt wurde. Uns wirft nichts aus dem Schedule. Wir haben ein Schedule, wir halten uns an Schedule. Und wenn es ein Opening gibt, wird nebenbei weitergearbeitet. Genau, ich sage euch was kurz zu unserer ähm, zweiten Stufe, beziehungsweise die Oberstufe. Genau, das, ist, das kommt vielen wahrscheinlich sehr bekannt vor, vor allem mit dem SN11-Test, SN10-Test von, äh, von SpaceX. Es ist im Grunde sehr ähnlich.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 Sie konnten ihre strukturelle integrität nur halten wenn sie bedrückt waren das hält auch ohne druck das heißt ich kann den aufstellen und der kollabiert nicht der grund warum wir stahl nehmen hat wieder mit dem low cost gedanken zu tun und zwar ist es ein sehr spezieller edelstahl und die sache ist die dass man wenn man einen Reuse, also wenn man eine wiederverwendbare rakete oder eine wiederverwendbare stufe bauen möchte kann man das mit lithium aluminium machen ähnlich wie spacex das problem bei dem material ist jedoch dass man eine sehr starke Risspropagation hat. Das heißt, also nach jedem Flug ist es das so, dass man da sehr schnell gucken muss, wie haben sich die Risse, die es natürlich gibt im Material, weiter verlängert. So, bei Edelstahl ist das Schöne, das kann man schweißen. Wenn ich da einen Riss habe oder ein Loch, kann ich das schweißen. Das heißt, für Reentry bzw. für die Wiederverwendung ist Edelstahl essentiell. Das macht das Ganze sehr günstig und auch sehr gut handhabbar. Außerdem der nächste Grund, warum wir das gemacht haben, Stefan hat ja was über den Kilogrammpreis gesagt. Und zwar, wir wollen ja pro Kilo nicht mehr als 1000 Euro ausgeben, wenn man das Gesamtsystem Rakete sieht. Wenn man sich Carbon anschaut, das war ja auch, die BFA war ja eigentlich auch aus Carbon geplant und viele andere sagen, oh, Carbon ist super. Kann man so nicht stehen lassen. Macht Sinn, bis zu einer gewissen Größe, wie zum Beispiel der Electron. Das ist so ungefähr das Maximalgrößte, was man aus, aus Carbon bauen kann wo es noch wirtschaftlich Sinn macht. Mit Carbon ist es so, in dem Moment, in dem ich ein, ein, ein bedrückte, einen bedrückten Behälter habe, wird es bei Carbon sehr schwierig. Man hat Angstlagen, man muss neue Liner reinbauen. Das Ganze wird dicker und technisch komplizierter. So, und wenn man auch noch mit flüssigem Sauerstoff äh, hantiert, muss man aufpassen, dass da kein flüssiger Sauerstoff in die Carbonfasern reinkommt, weil sonst entzündet sich das sofort. So. Ähm, Gut, Carbon, alles gut. Ist eine super Technologie, auch im Leichtbau. Wie schon gesagt, bei Druck wird das Ganze dicker und wenn man sich Materialien anschaut, die man dafür verwenden kann, hat man a sehr viel Verschnitt, bis zu 30%. Prozent. Dann kommt noch ein Harzsystem dazu. Das Ganze muss noch mal in den Autoklaven rein. Das heißt, Druck und Temperatur, das sind wieder Kosten, äh, weil so einen großen Autoklaven findet man auch nicht äh, überall. Und dann hat man sofort einen Kilogrammpreis von 300 bis 400 euro pro kilogramm hier ist man zwischen 5 und 10 euro pro kilogramm das ist der unterschied und das ist aus stahl das heißt das ist stahl das bei tiefgehalten temperaturen die auch bei uns vorherrschen mit flüssigem sauerstoff das wird sehr fest die zugfestigkeit nimmt enorm zu bei tiefgehalten temperaturen das heißt im endeffekt ich kann sehr dünn werden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 so wie es in der Industrie hergestellt wird und ja, die Sache mit der, mit der Schweißnaht ist eine eigene Anekdote. Wir haben hier ein paar äh, Böden, also Stahldome, die wir als Benchmark bestellt haben. Man sieht hier sehr schön die Schweißnaht und bei der Qualifizierung von so einem Dom ist es notwendig, dass man aus verschiedenen Bereichen Zugfestigkeitsproben macht, um zu gucken, wie wird sich das im, im im Betrieb verhalten. Das heißt, man schneidet hier ein Segment raus, macht Dogbones, macht Zugfestigkeitsproben und natürlich auch von der Schweißnaht, die ja eine, wie soll ich sagen, natürliche ähm, Schwachstelle ist. So. Gut, wir haben so einen Dom bekommen, das war in meiner Anfangszeit und wir haben die Schweißnaht nicht gefunden. Das Bauteil war so perfekt geschliffen, dass wir keine Schweißnaht gefunden haben, selbst nach einer Woche nicht. Wir haben, wir, haben, wir haben Röntgenbilder angefordert, die kamen dann, die Schweißnaht sah im Röntgenbild super aus, wir konnten sie aber nicht zuordnen, wo das sein soll. Dann wurde die erste Rocket Factory Engineering Challenge ausgerufen, wo es darum ging, wer findet die Schweißnaht? Ich habe einen wissenschaftlichen Hintergrund, ich bin, ich bin promovierter Chemiker und da dachte ich mir, hm, der Stahl, den man als Füller benutzt, ist meistens ein anderer, meistens ein bisschen härterer Stahl. Das sollte sich eigentlich ein bisschen anders verhalten, wenn man das chemisch behandelt. Also bin ich in der Mittagspause ähm, zu, einem, zu, einem, äh, zu einer Werkstatt gefahren, habe mir Batteriesäure gekauft, was ja konzentrierte Schwefelsäure ist und habe den Tank hier und da ein bisschen angetupft, um zu gucken, wo die Schweißnaht ist. Bin zum Mittagessen, kam zurück und man hat wunderbar die Schweißnaht gesehen und dann konnten wir weitermachen mit den Zuschnitten. Und das war dann die erste Rocket Factory Engineering Challenge, die der Projektmanager gewonnen hatte. Okay. <lacht> Hatten wir bisher nur zweimal, eigentlich nur einmal. Das war das erste Mal, als wir keine gefunden haben. Äh, der zweite war eigentlich der Kryogiene Test von unserem Tank. Ähm, da haben wir auch eine Challenge ausgerufen, beziehungsweise haben wir gesagt, dafür gibt es auch eine Belohnung. Damals war die Belohnung ein Kastenbier. Das war noch schön, das war noch vor Corona-Zeiten. Und da haben wir das zusammen gefeiert als kleines Teambuilding-Event. Das ist das 3D-Drucklabor. Ähm, da haben wir unseren 3D-Drucker und die Powder Recuperation Anlage. Da geht es darum, ähm, klar, erstmal die Antriebsteile zu drucken. Und das Schöne ist, kann ich hier mal zeigen, wenn wir das von der Seite aus sehen. Das ist ungefähr der Düsenhals. Das heißt, das wiegt so ungefähr um die 5 6 Kilo. Und von der Größe her passt das perfekt ähm, in diese Pulverbettkammer rein. Das heißt, wir können alle Antriebsteile komplett in einer Kammer in einem 3D-Drucker drucken.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 Ich glaube, wir haben das innerhalb von vier Tagen, vier bis fünf Tagen, können wir in komplette, sagen wir mal, Mixing Head, Combustion Chamber und Düsenhals drucken. Spannend. Genau. Und das Schöne ist halt später, wenn man in die Produktion geht, bei, einer, bei einem 3D-Drucker ist es halt sehr gut skalierbar. Ne? Wenn man sagt, okay, ich möchte 200 Engines pro Jahr bauen, dann macht man das nicht mit einem Drucker, man hat da mehrere. Das Schöne ist aber, das kann man wunderbar skalieren. Das heißt, wenn ich denselben Drucker habe, dasselbe Pulver und dasselbe Programm hochlade, dann kommt auch dasselbe Ergebnis raus. Das heißt, ich muss einfach nur mehr 3D-Drucker kaufen und kann die Produktion skalieren. genau Ich habe hier vorhin so ein bisschen über Carbon hergezogen. Das trifft nur auf bedrückte, ähm, bedrückte Kammern, bedrückte Vessels zu. Da, wo wir keinen inneren Druck haben, macht CFK, macht Carbon natürlich Sinn. Es ist leichter und in diesen Zwischenstufen Interstages, da sind hauptsächlich... Äh, Kabel verlegt, also Kabelbäume, äh, Sachen vom Drucksystem, solche Sachen, die nicht unter Druck stehen. Da macht das Sinn, wenn man das günstig herstellen kann. Und wir stellen das günstig her, indem wir Automotive Grade äh, Composite nehmen, also Material, was für den Autobau bestimmt ist und nicht für die Luftfahrt. Das für die Luftfahrt ist sehr teuer und was wir machen, ist, dass wir Materialien nehmen, die man sonst im Automobilbau verwendet, was sehr viel günstiger ist als Materialien für die Luftfahrt mit denen auch Passagiere in Passagierflugzeugen geflogen werden natürlich. Das ist eine andere Geschichte. Und da ist es so, dass wir, dass wir das selber herstellen. Das machen wir auch mit einem out of Autoclave Prozess Das machen wir nur in einem Ofen. Das heißt, ich brauche keinen Autoklaven, was sehr teuer ist in der Größe, sondern man kann das mit einem herkömmlichen Industrieofen, würde ich jetzt mal sagen, machen, die natürlich für solche Sachen ausgelegt sind. Da sie aber bei Normaldruckarbeiten sehr günstig sind im Vergleich zu Autoklaven. So, was wir da machen ist, dass wir das selber verlegen und Kompressionstests unterwerfen. Das heißt, wir gucken, wie die Kompression ist, wie das Biegemoment ist. Und da nehmen wir Industriematerialien, die wirklich sehr günstig sind. Macht bei unbedrückten Systemen Sinn. Als Tank unserer Meinung nach nicht. Dir verdanke ich meinen äh, Aufenthalt hier in der Rocket Factory. Äh, du hast mich angeschrieben. Total großartig. Mal drei ganz, ganz tolle Tage. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hergekommen bist aus Hamburg. Ich äh, bin gespannt, wann es soweit ist und äh, freue mich drauf und werde es ja, auf jeden Fall verfolgen und wir sehen uns auf jeden Fall wieder, würde ich sagen. Auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut. Ja, immer schön dreckig bleiben. Ja. <lacht>